Ich glaube, das ist eine Frage, die sich aktuell in meinem ähm, dienstlichen Kontext nicht unbedingt stellt. Also immer davon ausgehend, dass Lehrerinnen und Lehrer Material suchen unter zwei ganz elementaren Gesichtspunkten. Sie wollen es weitergeben in den Ihnen bekannten Distributionswegen. Das mag der klassische USB-Stick sein, das mag die Weitergabe per, Ko per Kopie sein und Sie wollen es natürlich weiterverarbeiten können. Klassisch, analog mit Schere und Klebestiften oder digital mit den Möglichkeiten, die dadurch gegeben sind. Ob das Material dann kommerziell weiterverwendet werden darf oder nicht, ist, glaube ich, eine Diskussion, die aktuell, ähm, zumindest bei den, bei, den, bei den Usern, nicht geführt wird.